Herzlich willkommen! Ich möchte, wie versprochen, mit diesem Video meinen Teil nachholen, den wir im Rahmen unserer letzten Präsenzsitzung leider nicht fertig machen konnten. Ich möchte euch also etwas erzählen zur Entwicklung von Steuerungs- aber auch von Sozialtechnologien, die den Zweck haben, digitale Organisationen zu steuern. Wenn man so will, ist der Klassiker der Steuerungs- Literatur, der Steuerungsvorstellungen, der Sozialtechnologien, wie etwas lenkbar ist bzw. wie etwas tatsächlich beeinflussbar und, und auch in die richtige Richtung gehend begriffen werden kann, bei Adam Smith grundgelegt. In seiner Idee oder in seinen Werken zum Thema des Wohlstands der Nationen macht er sich Nämlich Gedanken darüber, wie es zu diesem Wohlstand überhaupt kommen konnte und, und was ihn ausmacht. Dabei hat er die Formel der unsichtbaren Hand ins Spiel gebracht. Die unsichtbare Hand, sie ist hier im Zitat beschrieben, lässt sich historisch natürlich unschwer einordnen als die Hand Gottes. Er war Katholik und ist insofern auf diese Dimension eingegangen. Und aus dieser Perspektive würde quasi die Hand Gottes, das schon insgesamt die gesellschaftliche Entwicklung wie auch Organisationsentwicklung in die richtige Richtung lenken. Interessant dabei ist natürlich der Hinweis darauf, dass es auch hinter dem Rücken, wenn man so will, der Leute passieren kann, wenn man sie nur einfach ihren Interessen nachgehen lässt. Ein historischer Sprung zum nächsten Schritt, der besteht darin, dass Max Weber speziell nur mal Organisationen beschrieben hat und begriffen hat als eine rationale Art, wie Menschen ihre Welt gestalten können. Rational nicht nur die Welt gestalten, sondern eben auch die Organisationen ausgestalten. Und für ihn ist das eine historische Entwicklungslinie, die viel ebenfalls mit religiösen Auffassungen zu tun hat. Das muss uns jetzt nicht interessieren, es ist total spannend, das nachzulesen. Was aber der Kerngedanke von ihm ist, und das knüpft an die Informatisierungsdebatte eben unmittelbar an, das ist, dass diese rationale Art, ein Unternehmen zu führen, einen Betrieb zu organisieren, mit der doppelten Buchführung, gegeben wird. Die rationale Buchführung auf der einen Seite und das zweite, was wir mit dem Bild von Adolf Menzel bereits näher betrachtet haben, die Trennung von Haushalt und Betrieb, das heißt die Rauslösung, die systematische Herauslösung der lebensweltlichen Anteile aus der Arbeit und Zusammenarbeit in großen Organisationen. Wie genau sah nun diese rationale Betriebsführung aus? Dazu hat sich im Weiteren insbesondere Frederick Taylor Gedanken gemacht und von diesen Überlegungen her, er war Ingenieur, stammt auch ein ganz wichtiges Modell, das bis heute Bestand hat. Zunächst aber nur mit zu seinen Überlegungen dieser Rationalität einer Betriebsführung, einer Organisationsentwicklung, einer Organisations-, eines Organisationsaufbaus. Zunächst einmal stellte es sich für ihn so dar, dass die Betriebsführung wissenschaftlich passieren soll, es war der Zeitpunkt des Durchbruchs der Naturwissenschaften vieler wissenschaftlicher Erkenntnisse auch und diese wissenschaftliche Betriebsführung hat praktisch die Organisation des Unternehmens als ein, eine sehr komplizierte Maschine aufgegriffen und letztlich auch gestaltet. Aus diesem Kompliziertheitsmanagement, wie man auch sagen kann, hat sich dann sehr schnell ergeben, dass die notwendigen Handlungen in dieser Organisation eher instrumentell ausgerichtet sind, wie man es eben in Maschinen versteht. Also es hat zu funktionieren. Menschen haben in dem Sinn einen festen Platz in diesem Gebäude, in dieser Hierarchie und haben dann die, ihre Tätigkeiten funktional am Zweck und Ziel auszurichten. Dabei gab es natürlich auch eine Menge Hintergrundannahmen. Eine der wichtigsten war die technischer Kausalitätsbeziehungen einfacher Art. Also auf Ursache folgt immer Wirkung. Gleiche Ursache ist gleiche Wirkung und gleiche Ursachengröße erzwingt gleiche Wirkungsgröße. Gelingt es, diese Ursache-Wirkungsbeziehung zu erfassen, die Daten, die dahinter stecken, zu ermitteln, und damit praktisch die Bedingungen zu erforschen, dann kann man eine Organisation, dann kann man ein Unternehmen tatsächlich wunderbar wie eine große Maschine zwar kompliziert, aber doch überschaubar und beherrschbar steuern. Dazu gehörte natürlich auch eine Vorstellung einer Zeit, die entsprechend einzuplanen ist bzw. zu gestalten ist. Und ganz zentral die Steuerungsvorstellung des praktisch das Management zuständig ist für all die Dinge, die hier Datenerhebung, Bedingungen festlegen und letztlich Steuerungsentscheidungen zu treffen, während demgegenüber die normalen Beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter von dieser denkerischen Tätigkeit befreit werden und eigentlich nur auszuführen haben. Ja? Von oben wird angeschafft und unten wird ausgeführt. In der späteren Praxis führte das zu einer tatsächlichen Wissensenteignung, weil man den Leuten vor Ort gar nicht mehr zugestanden hat, dass sie eigenständig über Arbeitsprozesse nachdenken. Spannende Nebenbemerkung hier, das war übrigens auch die Grundlage der ersten großen Lerntheorie, nämlich des Behaviorismus, der sich rein daran orientiert hat, was die Menschen tun und für den völlig egal war, was sie dabei denken und ob sie Ziele und Pläne verfolgen. Letztlich ging es auch in dieser Lerntheorie nur darum, zu kontrollieren werden bestimmte Dinge gelernt und am Ende auch ausführbar und repetitierbar, wiederholbar praktisch angewendet. Auch hier wieder diese Stütze auf Informationen und Daten, dieses Informatisieren des ganzen Unternehmens war ein wesentliches Element. Und spätestens hier setzt quasi auch die Informatisierungsschiene ganz auf unmittelbar ein, die für die spätere Entwicklung auch des Internets als Informations- und Handlungsraum entscheidend war. So ein ganz typisches Modell ist das von Henry Minzberg. Hier seht ihr die grafische Umsetzung. Das Entscheidende daran ist, dass es eben einen Bauplan einer Organisation gab und gibt. Hier noch einmal gezeigt. Und auch das kein unbekanntes Modell, sicher für euch, nämlich die hierarchische Organisationsform mit verschiedenen Bereichen. Wichtig ist mir daran, dass auch dieser Bauplan, wie eine Organisation gestaltet ist, eine Technologie darstellt, nämlich eine Technologie zur Beherrschung, wenn man so will, zur Steuerung der Organisation, eines Unternehmens, genauso wie eines Vereins. Und entsprechend sind eben Technologien nicht nur Artefakte wie Computer oder Programme oder Ähnliches, sondern sie äußern sich auch in der Art und Weise, wie bestimmte Dinge gestaltet werden, gesellschaftlich gestaltet werden, organisational gestaltet werden. Es sind also Sozialtechnologien. Auch hier nur die verschiedenen Bereiche dargestellt, um die es geht. Und... Hier nochmal die Frage, wie stellt man die Verbindung her, wie werden hier quasi Informationen weitergegeben, an welcher Stelle stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hier ganz klar erkennbar, das sind quasi diejenigen, die das Wissen haben, die die Informationen haben, die die Entscheidungen treffen, die die Strategie festlegen, die auch darüber entscheiden, deswegen nochmal dieser enge Zusammenhang der Sozialtechnologie, wie sieht die Struktur der Organisation aus. Entscheidend. Im Übergang zu heute ist aber hier, dass das in der klassischen Art und Weise nicht mehr funktioniert oder jedenfalls nicht mehr adäquat funktioniert und das wird uns jetzt gleich näher beschäftigen. Wie weitreichend diese Vorstellungen auch für die Abbildung des Aufbaus gesellschaftlicher Strukturen bis hin zur Regulierung des Weltmarktes und der Globalisierung waren, das soll dieses Bild zeigen. Das bedeutet nämlich, dass dieses Kompliziertheitsmanagement eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene reproduziert worden ist und dass dazu verschiedene Sozialtechnologien angewendet worden sind. Speziell der Taylorismus, wie er hier nochmal gezeichnet ist, war hier ausschlaggebend in der Organisationsgestaltung genauso wie in der Gesellschaftsgestaltung. Was man ebenfalls an dieser Grafik sehen kann, ist, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich bereits vor 2000, einen Übergang gab, der permanent weiterging und bis heute besteht von dieser terroristischen Idee der Kompliziertheitsgeschichte hin zu Komplexitätsüberlegungen, weil sich sowohl die Organisationen und die Märkte verändert haben, als auch natürlich die Gesellschaft. Ebenfalls ist insofern die Informatisierung bereits hier gestartet und endet in der Digitalisierung. Ist also nicht eine Erfindung irgendwie von verrückten oder von gesellschaftlichen Kräften oder was auch immer, das erst um die 2000er eingesetzt hat. Auch das Thema der Digitalisierung verändert sich hin zu einer Kultur der Digitalität. Das wird uns aber zu späteren Zeitpunkten des Seminars noch weiter beschäftigen. Kommen wir zum Übergang und zur Situation heute. Das Kompliziertheitsparadigma und der Bauplan entsprechender Organisationen hat sich heute ein Stück weit überlebt. Es geht darum, dass die Komplexität wiederentdeckt worden ist und hier kann ich unmittelbar an unsere einführende Sitzung anknüpfen. Es geht also darum Komplexität zu beherrschen und Komplexität ist etwas, was man nicht in dem Sinne vorher berechnen kann was immer ein Stück weit Unberechenbarkeit beinhaltet, ganz einfach dadurch, dass Menschen auch in dem Sinn gar nicht berechenbar sind. Aber nicht nur sie, natürlich auch Naturereignisse und ähnliche Dinge, die auf einmal da sind und empfindlich stören können. Das hat weit vor 2000 auch Dietrich Dörner bereits beschrieben und erkannt und in seinem Werk der Logik des Misslingens beschrieben. Und auch hier nochmal die Anknüpfung und wieder Erinnerung an das Spiel Ökolopoli. Ihr seht hier rechts eine sehr komplexe Darstellung eines einer Simulation, die ein Stück weit widerspiegelt, dass es eben mit Kompliziertheitsmanagement nicht getan ist und dass andere Arten der Steuerung notwendig sind, um das adäquat bewältigen zu können. Links ist nun mal. Der Ausdruck dessen, was das Kompliziertheitsmanagement bedeutet. Der Reaktorunfall von Tschernobyl war nämlich tatsächlich auch nur mehr auf eine Organisationsform zurückzuführen, die dem klassischen Bauplan einer Maschine entsprochen hat. Diese ist dem komplexen Vorfall quasi nicht mehr gerecht geworden. Als letztes möchte ich eure Aufmerksamkeit noch einmal auf die Seite der Organisation im Sinne eines Werkzeugs und einer Technologie, einer Sozialtechnologie richten. Bereits für ganz normale Werkzeuge gilt, dass diese nicht nur aus den Artefakten bestehen, sondern natürlich auch aus gewissen Erwartungen bzw. aus einer Funktion und Funktionalität, die mindestens die Hersteller entsprechender Werkzeuge in sie hineingelegt haben. Interessant ist die Aussage von Rolf Oerther, der aus der Entwicklungspsychologie kommt, dass das etwas ist, was Menschen auch sehr schnell lernen, Ja, diesen erwartungsgemäßen Umgang mit Gegenständen ganz allgemein und mit Werkzeugen und Technologien im Besonderen. Insofern finde ich diese Aussage für ziemlich wichtig, dass die Gegenstände auch ohne die Anwesenheit direkt, gegenüber sitzender Partner beispielsweise eine Gesellschaftlichkeit und Sozialität besitzen. Das geht aber nur mehr weiter und hier finde ich besonders bemerkenswert den Aufsatz von Werner Rammert, der eben davon spricht, dass Technologien nicht nur ingenieurstechnische Konstruktionen sind, ihr könnt das im Zitat hier gut lesen, sondern immer und zwar zugleich soziale Konstruktionen der Gestaltung von Gesellschaft, der Gestaltung insbesondere von Organisationen, was ja unser Thema ist. Und es genügt einfach nicht, auf Technologien, auf die Digitalisierung zu schauen und das irgendwie als technische Gerätschaften abzutun, sondern insbesondere in Fragen der Steuerung von Organisationen auf die dazugehörige Sozialstruktur zu blicken, und ein Stück weit das in den Blick zu nehmen, was Werner Ramat als Technik tun beschreibt, also wir gehen damit um, wir tun das in einer bestimmten Art und Weise und diese Art und Weise ist eben gestaltbar. Genauso wie natürlich auch der Bauplan einer Organisation gestaltbar ist, indem ich die Strukturen, indem ich die Prozesse und indem ich die Werkzeuge, die ich hinterlegt habe, ändere, verändere, anpasse, neue Strukturen schaffe und vielleicht auch neue Prozesse etabliere.